Wow! Liebe Piraten aus Nordrhein-Westfalen, liebe Vorstandskollegen, ich glaube, wir alle sind persönlich sehr glücklich mit diesen wundervollen Menschen, die wir soeben in den Vorstand gewählt haben. Dafür wollen wir euch danken. Jeder von uns, ist sich darüber im Klaren, dass wir in den zukünftigen fünf Monaten zunächst einen einzigen Fokus haben werden, den Einzug in den Bundestag. Diese Zeit wird sehr, sehr anstrengend, sehr intensiv, aber auch wundervoll und genial. Und wir alle sind fest davon überzeugt, dass wir über uns hinauswachsen werden, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ich persönlich wünsche mir, dass wir im Team aufeinander aufpassen, dass wir uns Hilfe dort holen, wo wir sie benötigen und dass jeder für den anderen einsteht. Wir werden heute noch persönliche Gespräche führen, um uns besser kennenzulernen und die nächsten Schritte zu planen. Wir haben viel Zeit verloren und es gilt, diese wieder reinzuholen. Wir werden in den nächsten Tagen schnell gemeinsam ein Team formen, um die einzelnen Aufgabenbereiche sehr genau zu definieren, wir werden Maßnahmen, Kataloge, Pflichtenhefte, Koordinationsgespräche, lange Sitzungen, Diskussionen und Planungen hinter uns bringen. Uns werden dabei die Köpfe rauchen, die Kaffeemaschine wird glühen und dann, dann kommt unsere Zeit. Wir möchten mit euch nach vorne schauen und wir werden eure Angebote der Unterstützung und der Hilfe sowohl mental als auch praktischer Natur in Anspruch nehmen. Darauf zähle ich. Ich möchte euch Folgendes sagen, was wir als Vorstand uns wünschen und woran wir mit allen Kräften mitarbeiten werden. Das öffentliche Bild von Piraten in Nordrhein-Westfalen nach außen so zu entwickeln, dass eine Gruppe von politisch sehr engagierten Menschen wahrgenommen wird, die frische, unkonventionelle Ideen, neue Ansätze und sehr viel Energie in die neue Politik bringt. Das öffentliche Bild von Piraten in NRW, die miteinander konstruktiv, fair und auch liebevoll, aber auch pragmatisch und in der Sache hart diskutiert, um letztendlich, und das sollte immer unser gemeinsames Ziel sein, einen Konsens zu finden, für den wir dann auch gemeinsam kämpfen. Ich wünsche mir das öffentliche Bild von Piraten in NRW, die sich untereinander auffangen, aufeinander aufpassen und sich gegenseitig helfen. Stichwort Solidarität. Wir wünschen uns ein öffentliches Bild von Piraten in Nordrhein-Westfalen, die ihre persönlichen Streitigkeiten beilegen und sich um die Sache und das gemeinsame Ziel kümmern. Wir wünschen uns ein öffentliches Bild von Piraten in Nordrhein-Westfalen, die sich für das Gemeinwohl, die Teilhabe aller und die Inklusion von Minderheiten in die Gesellschaft einsetzen. Und wir wünschen uns ein öffentliches Bild von Piraten, die engagiert auf die Straße gehen und sich im Internet auch für mehr Bürgerrechte und Menschenrechte gemeinsam einsetzen. Wir wünschen uns auch, dass das öffentliche Bild von Piraten so aussieht, dass wir den tollen Listenkandidaten, die wir gewählt haben, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Wir wünschen uns, dass das öffentliche Bild von Piraten in NRW an Infoständen und auf der Straße, die den Bürgern zu unserer Grundsatz- und Wahlprogrammatik stichert die Gesetze sagen können, um diese von unseren Ideen zu überzeugen. Wir wünschen uns letztendlich das öffentliche Bild von Parti Piraten in NRW als eine verdammt geile Partei. Also. Lasst uns jetzt die Ärmel hochkrempeln und schnell an die Arbeit gehen. Und was in dieser kurzen Rede natürlich nicht fehlen darf, ist ein Dankeschön. Wir bedanken uns gemeinsam bei dem perfekten orga der Bottropper Piraten. Den entzündenden Versammlungsleitern, vielen, vielen Dank. Den Wahlleitern und natürlich auch nicht zu vergessen den vielen Wahlhelfern. Vielen Dank an euch. Wir bedanken uns des ja, Weiteren Wahlleiter. bei der AG Technik. Den Pressesprechern Uwe, Christopher und Britta vielen Dank. Der, der, die AGÖA und die ist natürlich nicht zu vergessen. Danke. Und wir bedanken uns bei allen anderen fleißigen Helfern. Das riesengroße Dankeschön geht allerdings auch an euch, die anwesenden Piraten, und an da, ein riesengroßes Dankeschön für das Vertrauen, was ihr uns ausgesprochen habt. Danke. Ja, vielen Dank dem gesamten Vorstand. Vielen Dank für deine Rede, Paki.